Viele Grüße aus Hamburg, Hafen City. und unsere heutige Aufgabe lautet äh, Barfuß! Ist kalt! Es war doch kein Schnee mehr, aber es ist starker Wind. Das ist der Schutt, der gestern Abend hier angestellt worden ist. Egal, wir dann, als wir hier, hier. YOLO, Parcours! <lacht> also nach dem Training heute Abend möchte ich auf jeden Fall noch mal in die HafenCity. Um mir das alles anzugucken. Oh, richtig nicht auf dem zu stehen, weil es so kalt ist. <lacht> Oh, Scheiße! Ich behalte sie noch ein Weilchen an, ja, tu das. weil ich ein Angsthase bin. Und was meinst du, ist es im Rasen besser? Auf dem Rasen? Ähm, na ja, es fühlt sich dauerhaft so an, als würdest du auf Scheiße treten, also von daher... <lacht> Guck mal, das steigt richtig schnell! Also ich bin jetzt seit zwei Minuten barfuß und fühle meine Beine nicht mehr. Oh, es hat gerade geblitzt. Und es schneit. Schönes Krisenwetter, wir sind Hamburger. Jodo. Hey, es hat die erste Treppenstufe erreicht. Es, es, Scheiße, es, krass. Ich fühle meine Füße nicht mehr. Ich habe auch noch nie Barfuß Parcours gemacht. Der Grund ist äh, Mittelfußlandung bzw. Ich war nie gut in Prezis und ich konnte mich nicht darauf verlassen, auf den Spitzen zu landen. Deswegen habe ich gedacht, ich verlasse mich auf meine Schuhsohle. Ich wenn ich mit so einer Sohle auf den Boden lande, oh, da dann tut mit eine Mittelschusslandung nicht weh. Oh, scheiße, ist das kein Alter, das nenne ich mal eine Waffe! Alter. <lacht> Ich fühle meine Füße nicht mehr. Das ist die schnellste Grasmoder Gabelplatz. Ja. Ich fühle meine Füße nicht mehr. Warum? Oh. Seht sie auf dem Bordstein? Das war eine Mittelfußlandung. Aber ich habe Schuhe an, deswegen tut das nicht so sehr weh. So, geschafft. Das Ganze. Probier ich jetzt ohne Schuhe. Ey, <lacht> schön kalt. Schön warm, ne? Ja. Steck mal deinen Fuß ins Wasser. Ich habe noch nie Barfuß parcours gemacht. Man fängt ja an, so das Landen zu üben, ein Gefühl für den Boden zu kriegen. Aber ich glaube, den habe ich. Dann tue ich es mal. Erstmal ganz klein. Ich bin Angsthase. Es geht. Okay. Wollen man gar nicht so viel Angst haben. Es ist nur extrem kalt. Ich finde es ist. Ich, ich finde, es ist angenehmer als mit Schuhen. Ja, langsam fühle ich meine Füße nicht mehr. Ah, okay. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Weil der nicht. Schnee hat aufgehört, die Sonne scheint. Oh, oh, oh. Äh, das ist auch kein Safety Vault. Das ist kein Parcours. Und hast du jetzt irgendwas festgestellt, was neu für dich ist, was du nicht erwartet hast, vielleicht? <lacht> Ich hatte es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich hätte gedacht, äh, auf den Füßen zu landen. Ich, ich habe ja Angst vor der Mittelfußlandung gemacht, das ist mir heute nicht passiert. Aber Fuß umzuknicken, mit dem Zeh hängen zu bleiben, vor solchen Sachen hatte ich Angst. Kann. Auch nur wenn ich ganz decke und alles das Wasser ist auch Ein neuer Spot in Hamburg. Ich gehe gleich auch noch mal mit den Füßen ins Wasser, um das Ganze noch ein bisschen ah, zu... äh, um das Ganze ein bisschen abzuspülen. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass ich abrutsche und mir irgendwie den Fuß breche oder so. Aber ich muss einfach nur vorsichtig sein. Bist du denn schön aufgewärmt? Sind deine Knochen schön warm? Ah, Aber was wird hier alles angeschwemmt? Ein Stück von der Palette hat gerade eben die Stufe überwunden. Vorne ist jetzt auch unter Wasser. Man sieht auch gerade wieder deutlich, wie innerhalb von wenigen Minuten, vor zwei Minuten war es gerade noch sonnig und warm. Ich muss die Kamera ganz kräftig festhalten. viel zu weit. Was ich jetzt ohne Schuhe das erste Mal sehe, oder merke, dass das hier so schön abgerundet ist, kann ich das auch schön mit meinen Füßen drauf machen. Ja. So meinst du dann wahrscheinlich. Ja, der Unterschied ist dann doch Es ist gar nicht so viel anders wie mit Schuhen. Doch, ich finde den Unterschied enorm. Ja, aber ich habe den Unterschied überschätzt. Also ich muss feststellen, mein, meine Füße sind so taub, dass ich sie nicht mehr spüre und das ist eher eine Frage des Abschätzens, wo ich meine Füße lasse. als eine Frage der Präzision oder der Kraft. So und jetzt zum direkten Vergleich. Ja okay, also es, es fühlt sich anders an, weil die Auf Aufstandsfläche größer ist, aber doch irgendwie nicht. So die, der Impact ist der gleiche. Also ich muss jetzt abschließend sagen schon, ich habe heute ehrlich dazu gelernt, weil ich habe zwar schon vorher barfuß trainiert, aber nie im Winter. Und das ist wirklich hart, seine eigenen Füße nicht zu spüren. Und Gerade wenn man dann irgendwie prezis macht oder im Animal Walk versucht, die Treppen hochzulaufen, dann zuckt einem dann doch der Schmerz schon durch die Zehen. Und es ist wirklich was ganz Neues für mich.